Hallo, mein Name ist Stefan Thias. Ich bin der Projektleiter für das äh, geförderte modellregion bei der Stadt Bielefeld, die Einführung des Serviceportals der Firma IT. Und ähm, unsere Idee, unsere Projektvorstellung ist die, dass wir einen zentralen Zugangspunkt für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen schaffen wollen, um den Kontakt mit der Verwaltung aufzunehmen. Innerhalb dieses Serviceportals werden dann die vorhandenen Funktionalitäten gebündelt. Das heißt, wir haben bereits Funktionalitäten und Dienste wie e Payment, wie Online-Terminvergabe, aber auch schon verschiedene Online-Anträge. Und zusätzlich ist es die Basis für weitere zukünftige Funktionalitäten und Dienstleistungen, sprich, wenn wir neue Online-Dienste zur Verfügung stellen oder auch beispielsweise das Servicekonto anbinden, um die Authentifizierung darüber zu ermöglichen. Innerhalb des Projektes werden wir die vorhandenen Online-Dienste optimieren teilweise und auch neu entwickeln. Zu den neu entwickelten zählen unter anderem der Wahlhilfe oder auch die Fischer- und Jägerprüfung. Das besondere Merkmal oder das besondere Herausstellungsmerkmal, der Leuchtturm quasi innerhalb unseres Projektes, ist aber die Verknüpfung des Serviceportals mit dem Geoportal der Stadt Bielefeld. Dabei wollen wir insbesondere eine bidirektionale Verknüpfung herstellen zwischen diesen beiden Komponenten. Am Beispiel des Bewohnerparkausweises möchte ich das einmal verdeutlichen. Das bedeutet, dass der Bewohnerparkausweis derzeit beantragt werden kann. Das funktioniert schon voll digital, aber wenn man den dann genehmigt bekommt und vorliegen hat, erhält man eine Liste mit einer Auflistung der Straßennamen und Straßenzüge, in welchem dieser Bewohnerparkausweis gültig ist. Das ist natürlich nicht sehr komfortabel und gerade für neue Bürgerinnen und Bürger auch wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, inwiefern das jetzt das Gebiet abdeckt, wo man gerne parken möchte und auch parken kann. Dementsprechend soll zukünftig an der Stelle die Verfügung, äh, zur Verfügung gestellt werden, dass man ein Kartenmaterial erhält. Dieses Kartenmaterial kann dann eingesehen werden und ähm, visualisiert dann tatsächlich, an welcher Stelle dieser Bewohnerparkausweis gültig ist und an welcher eben nicht. Gleichzeitig geht aber auch der andere Weg, das ist die Bidirektionalität an der Stelle. Wir können über das Kartenmaterial, wo man sich die Parkzone anschaut, direkt in den Antragsprozess hineinspringen, sodass man erst feststellen kann, das wäre genau das Richtige für mich und dann auch tatsächlich direkt den Antrag über den Weg vornehmen kann. Ein weiterer Punkt, der noch viel mehr Wert bietet in meinen Augen, ist die ein dateibasierter grafischer Editor mit Raumbezug, ein Geoeditor, wie wir ihn nennen damit wir nicht immer den langen Text ähm, heranziehen müssen. Und dort möchte ich einmal am ein Beispiel einer Sondernutzungserlaubnis das Merkmal herausstellen und die Besonderheit herausstellen. Und zwar ist es so, bei einer Sondernutzungserlaubnis müssen derzeit Karten in verschiedener Form vorgelegt werden. Ähm, das Kartenmaterial steht nicht immer zur Verfügung. Das muss teilweise mühsam beschafft werden. Das heißt, schon in der Vorbereitung ist es aufwendig. Und äh, gleichzeitig führt es dazu, dass häufig irgendwelches Material unzureichend ist oder eben nicht dem entspricht, was man als Standard gerne gehabt hätte und dementsprechend Zurückfragen führt und damit eine Zäsur im Prozess darstellt. Das ist zukünftig darüber verbessert, dass wir die Möglichkeit bieten, auf einem vordefinierten Kartenmaterial online, also digital, beispielsweise die Sondernutzung, die Fläche zu markieren und diese dann mit dem Antrag online und digital auch der Verwaltung zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird das ein Stammdatum dieses Prozesses und kann im laufenden Prozess zum einen innerhalb der Verwaltung unkompliziert weitergeleitet werden, aber gleichzeitig auch jederzeit bearbeitet werden, angepasst werden und Ähnlichem. Dieses führt dazu, dass wir an der Stelle schnellere Durchlaufzeiten haben und auch wahrscheinlich weniger Rückfragen erhalten werden, beziehungsweise auch von unserer Seite weniger Rückfragen haben.